Hey und herzlich willkommen zur vierten Folge zu Fight 3. Heute gehen wir zu bestimmten Quads von der Folge und versuchen den Dungeon zu finden. Ja, wir versuchen den Dungeon zu looten und dann einfach vorne zu gehen, weil sonst können wir gesniped werden. Genau. Dann gehen wir rauf, oder? Jo, passt. Es ist zurzeit gar keiner drauf sogar. Ja, also 1, 2, 3, raus. Jo. Perfekt, und das läuft alles. Ich ein bisschen früh. Blades sind wie mir da, aber macht hier nichts. Die, die sind da weg, ah, nicht schlecht. Oh, ja. oh, wir hätten eine Lightmap verwenden können. Ne? Ah, ja, stimmt. So, die Quartz. Ja. Twitter schreibt mir, ah, nicht schlecht. Okay, ich sehe dich auf jeden Fall. Ja. Hier ist einfach ein Creeper gespawnt. Soll ich das mal holen? Ja, ist ja gut. Okay. Warte, dann schau ich. Hier, direkt hier. hier ist ein Creeper weiter zugebracht Hey minus, das sollte schon stimmen, ich muss noch die richtige Inkorna. haben. War oh, Warte, ich, hab ich muss kurz Wasser die Quatsch. Ja, ich bin genau auf der richtigen Richtung. Das taugt mir. Hab mein Wasser zugebaut, Leute. Das war, Weg? das war mal wieder richtig guter Zufall, dass ich die Chords dort einblendet habe, wo der Dungeon war. Ja. Gut, dass ich die ausgeschnitten habe. Ha. Darfst du die da? Ja, sieh. Bist du da einfach ja. die Strecken schon fast? Weißt du wohin du, musst? Weißt du, wohin du die, musst? Genau die Richtung, also wir sind eigentlich schon fast da. Okay. Ja, bau ruhig geradeaus, ich baue noch in die Seiten rein. Ja. Warte mal nicht mehr oder? Ja. Da ist, da ist schon Bedrock auf jeden Fall. Ah, okay. um, mir weiß nur, nicht, wo der Eingang ist. Von dem Ding. Ja, das ist ja, das ja absichtlich mit Bedrock dazu so baut, damit man nicht irgendwo rein gehen kann. Ja. Ich glaube, es kommt auch von oben oder von oben eine oder von Seite. Ich habe keine Ahnung, wie man da reinkommt. Ist der das ist auch ein bisschen schwer. Da ist den den zu finden, Wenn man sich da außen rumbauen muss. Mhm. Meine Spitzhacke geht da oh, lang. Ich, ich hoffe, wir finden einen. Ah, da ist das oben zu Ende? Oh, ich kann nicht suchen. Ich habe das hat sich umgestellt. Oh gut, das ist auch gut. Ah, jetzt haben okay. wir ganz oben schon von der Kiste. Boah, wie riesig! Das ist echt riesig. Ich bin schon so gespannt, was da drinnen ist. Ich kann das gar nicht einschätzen. Ich hoffe irgendwas Saugeiles. Hey. Hier ist überall Bedroom. Jo, Alter. Das gibt's ja nicht da. Irgendwo muss ein Eingang sein. Hä? Was ist denn das? Ist das so random oder hat er das genau wohin baut, wo es quasi einen Eingang gibt? Ich verstehe es nicht ganz. Ja, ich auch nicht. Hä? Hey. Man bleibt, es bleibt uns ja nichts übrig, als den Eingang zu suchen, oder? Mhm. Wenn wir halt da einigen wollen. Ja. Boah, da ist schon wieder. Aber das Ding ist so riesig, den Eingang da zu ich random rum, ist halt sauniedrig niedrig. Ja, das stimmt. Ich bin schon wieder am anderen Ende, also, also bist du da. Ja. Hey, das ist richtig brutal. Aber hey, wenn wir da nicht reinkommen, ist er ja richtig schade. Da kommt ja bestimmt irgendwas anders daher. Ja. Ja, wahrscheinlich der ausgespielt selber. Weil er ja weiß, wo der Eingang ist. Ja, denke ich nämlich ja. Das ist ja aber hm. ziemlich assig von ihm. <lacht> <lacht> <lacht> aber ja. Boah, das ist jetzt echt blöd. Ah, wie lange wollen wir danach schauen? Ich weiß nicht. Ziemlich blöd. Ich weiß auch Ich wollte jetzt eigentlich noch in die Ecke schauen, ob es da irgendwie geht. Da ist ja schon wieder aus. Hast du. Gunpowder? Mm, na. Willst du schon wieder mein DND machen? Ja. Also okay. immer das ganze mitnehmen. Ja. Für Fallen. Genau, ja. Hab mir schon eine überlegt. <lacht> Bei irgendeiner habe ich auf dem Kanal eine Falle angeschaut, die was gar nicht dumm ist. Hm. Hey, es ist da nichts. Ich, ich sage gerne wieder Feuer Ja, jetzt bin ich schon am richtigen Bedroom. Okay, boah, ich bin jetzt bergauf geflogen schon. Spin Wollen wir wieder. weitergehen? Weil das Ding ja. ist echt riesig. Ja, okay. hast du es zu schon, aber ich kann ihn gern weitergehen, ja? Ja, ich hab's. Okay, gut. Hey, es gibt's nicht. Das war finde ich so short gerade. Ja. Wenn das so riesig ist, da gibt's bestimmt heftig. Ja. Da ist irgendwas cooles bestimmt drin. So, jetzt. Und er hat gesagt, das ist ziemlich selten. Okay. Also weißt du, wenn es der Dungeon ist, wo er gemeint hat, er ja, hat gesagt, Dungeons sind ziemlich selten und in alle Richtungen random verteilt. Ah, random verteilt? Ja. Oh, da ist bestimmt richtig gute Loot drinnen. Ja, aber das ist ja echt komisch, dass da. Wenn es da echt mal einen Eingang gibt und man sich da rund umbauen muss. Jetzt haben wir schon so viel mit dem Bad. Ja, Wo bist denn du? Ich bin gerade irgendwo mit umbaut wieder. Ich ja, oh. ist schon. Jetzt... Zombies und alles, aber ich sehe keinen Eingang. Bau, bau dich noch mal, dann mal nach oben, ne? Wieso? Wo willst du hin? Ja, wir müssen woanders hin. Noch in der Folge. Willst du da einfach strip oder glaubst du, es ist auffällig? Ja, das ist auffällig. Ja, so auffällig ist es nicht. Ich glaube, ich würde halt nach oben gehen und dann 200 Blöcke so wegladen. Okay, ja, können okay, wir machen, wenn es Okay, jetzt sehe ich wenigstens deinen Namen wieder. Hey, warum geht, anders, bei mir geht fucking op defender. Bei mir auch Es ne? hat sich wieder zurückgesetzt. Ja, sonst kann ich mich bergauf fahren, wenn du meinst, oder ja. nicht? Hier kommen wir Höhle, da können wir äh, nach oben laufen. Ja. Hä, hey, jetzt merke ich es gerade. Na, die Tastaturzuweisung stimmt nicht, ne? das Sprinten ist bei mir auf ab. Ja. Ob... ja, ist wurscht. Bis oh, 8 so macht... Gold. Perfekt. Das ist auch gut, ja. Okay, 7 Gold waren's. Also, ich baue wir da gleich bergauf. 6 du in Kabelstern <lacht> Ja. Aber also, traust du dir eigentlich gerade bergauf? Oh, lord nee. Hä? <lacht> Hä? Hey, hey. Bist du da runtergesprungen? Yo, ich ja, ich hab nichts. Ich baue mich gerade bergauf. Wenn der Gravel überfliegt? Dann, ich hab ne Schaufel dabei. Okay, ich da. Du bist eh neben mir, dann kann ich den bei dir auch bauen. Ja, das passt. Das gefällt mir. Ist so komisch wie du... Aber warum habe ich den Eingang nicht gefunden? So schade Ja Okay, hier geht's nach unten mhm. Andere Teams haben einfach schon Spawner ge Okay, ist so ja cool Sorry, die Quartz... Ich tu die Quartz trotzdem ausblenden Ich will nicht, dass die anderen die ganze Zeit wissen, wo der Dungeon ist Ja, stimmt Interessant. Wir, hier ein ja. wir sollen uns auch ein Feuerzeug machen, hat immer geschrieben. Wieso? Ähm, dann können wir die Tiere anbrennen und das Essen wird direkt gebraten. Das ist gut, ja. Ich hab. Ja, oh, Essen schwert passt. Renaltermeister. Ich werfe mal, werf mal das hier weg. Die hab's fast eingesammelt. Jetzt kann ich wenigstens wieder sprinten und. Ja okay, das muss sein. Ja, renne mal in Das Richtung. Ist Sogar dein Fleisch, ich glaube, mehr. Hier. Ja, geht mir zu früh. Cool. Danke. Lass mal noch da rennen, ich glaube hier, ne? Ja. Warte, da noch das Schaf anzünden. Es gibt auch Essen. Außer scharf für Feuerzeug? Kennt ihr ich kenn die hm. Oh, jetzt ist das ver ernsthaft verbrannt. <lacht> das Essen. Irgendein Team ist im, durch einen Dschungel gelaufen, habe ich gesehen. Okay. Oida, oh, ich bin so. Wo bist <lacht> du? Oh. Neben dir. Hä? Hey? Achso. Bei deinem Skin bin ich, bin ich mir nicht sicher, ob das die Ironrüstung ist, oder nur der Skin. <lacht> Achtung, boah, ich wollte dich gerade anbrennen. <lacht> Kein Stress, ich bin schon selber anbrannt. <lacht> Dein ist ein Eisbeum. Aber Essen haben wir eigentlich schon ziemlich genug, würde ich sagen, aber... Ja, ich habe einen Stack. Das ist geil, ja. Der ist wieder da. Also, lass mal hier lang laufen. Ja. Das kann ich weghauen, eigentlich. Dann. Ja, jetzt könnten wir uns ja eh wieder Höhle suchen oder? Ja. Perfekt. Du siehst mich noch? Ja, bin direkt hinter dir. Ey, ist es da, wo wir vorher waren? Nein, oder? Oh, direkt an der Border ist nicht so geil. Aber bist hier ist ein Bio Ey, Hier, ist ein... Ey, hier ist, ich... ist ein Dungeon, komm her. Da ist Bad Rock bei mir. Oder? Oder wo hier, bist komm du? her. Das ist die Border, hier hinter dir. Hier ist ein Dungeon, komm schnell her. What? Bei mir ist irgendwas zusammen Bad Rock. Was ey, nur noch 5 Minuten. Ja, yeah, das oh, ist geil. die Borde bei dir. Der Spydrag ist die Border? Kommt. Ja. Oder. Ob der noch schon hey, weg? Pass, da pass ist ein auf, Spawn. ob da nicht irgendeine Fallen sind. Ich hab schon irgendwas gehört. Ich 3 Loot: Ein Wassereimer und ein Schwächetrank. What? Hey, willst du mal das Wasser? Ein Schwächetrank kann Sprung sein. Also. Okay. Ups. Achtung. Hier können wir halt Pfeile. Was da Ganz viele oh. Pfeile-Dings. Ah ja, das wäre ja. aber richtig. Das wäre richtig gescheit eigentlich. Das wäre schon richtig gut. Hey, das ist sogar Kü äh, <lacht> Kuchen kannst du nicht Wir mitdenken. müssen aber eigentlich noch unter die Erde telefonieren. Ja, sollten wir auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall Kuchen. Und.. Ja, lass ihn so. die hier abbauen. Das ist aber nicht. na, es ist Quarz. Hey, ich kann den Scheiß. den Pfeil nicht looten, das so jetzt da. Kann man den Kuchen mitnehmen? Ähm, nee, du kannst den nicht mitnehmen. Okay. Okay. Ist das sonst noch irgendwas oder war das? Ich glaube das war's schon, ich glaub, oder? Das war's, ja, ich nee, glaube schon. Okay. Das ist ein QVIs, aber den brauchen wir nicht, oder? Nein. No. Nee. Ist die Spawner schon Ja. Okay. Ja, lass weiter. In der Hülle. Wir haben echt nur noch 4 Minuten, glaube ich. Ja, ja. die Folge vergeht schnell Sch Sch Sch Sch Sch Sch Sch vergangen mhm. leider. In welche Richtung war jetzt die Borne Dahin hinten. Wir hm. ja, lassen dann nochmal hier so laufen hier Okay Und dann da irgendwo runter Hier schaut es so aus, als wären hier Gegner gewesen Ja, stimmt Hä, aber Gegner war es nicht Muss aber nicht sein, kann sein, dass es vom, von der Weltgeneration so ist Ja, hier ist eine Höhle. hier können ja, wir rein Ja, gehen wir rein, weil sonst laufen wir die ganze Zeit Perfekt ja. direkt runterbauen. Yep, natürlich. Am besten. Ja, wir müssen uns sogar mal clean so machen. Oh, ich baue mit Kerzen oder ich glaube das ist Mach ich, ist kein dumm gescheite Idee ich baue mit Erde einfach zu. Hey, cool das Höhle. Oh, ich gehe mal getuech, oder? Ja. Okay. Na, ah, es geht's gut. Hey, da ist das, das, das Minenschacht oder Mine? Boah, das ist perfekt für Fäden. Und für die Minecards, da ist direkt ein Minecard, komm schon hier. Geil. Okay, Eisen und Brot und bisschen Gold. Das kann ich auch nicht looten. Das hab ich immer alles mit. Da kommt schon wieder. Da ist noch ein Minecard. Da machst du das auf. Da ist. Oh, ja, Melonen-Samen, der richtig cool. Für Tränke. Kohle auch mitnehmen. Jupp. Meinst du? Okay. Ja. Wir müssen ja unsere Ofen ziehen Gehen wir bergab. Nein. Boah, langsam weiß ich echt nicht mehr, was ich wegwerfen soll. Hm, mmh, also das geht mir genau so. gleich, aber Team Chest zahlt sich noch nicht aus, würde ich sagen. Ja. Achten, dass wir uns nicht komplett verlieren. Ja, ich geh gerade zu diesen kleinen Gifts-Spinnen. Ich, hoff ja, ich, ja ich hoffe. Ja, ich passe auf Ich machen richtig viel Schaden. Okay, den Spawn habe ich schon mal abgebaut. Okay, sehr gut. Auch Melonsamen, aber ich nehme die nicht mit Nett, aber lass es nicht liegen. Wenn's ja, zwei dann mache ich, mach ich sie kaputt und tust verbrennen. Ja okay, sollte reichen fünf Melonsamen, was sie da hat. Ja locker. Daneben ist eh ein Dschungelbiom. Stimmt ja. Ja, aber ich gehe sonst. Sollen wir da noch weiter durchschauen oder sollen wir gleich bergab gehen? Eigentlich müssen wir runter. Weil hier oben sind Das hast einen ist ein Maikart. Wenn ja, noch mehr Melonen wow. zusammen, das ist brutal, oder? Das ist Warum zum mal in deine Richtung. Brauchen wir eigentlich noch? Erde. Warte mal kurz, ich muss mich mal in deine Richtung bauen. Ja. Sonst kannst du ja einfach bergab bauen. Ja, aber ich will hier hinterher. So, jetzt kannst du dich bergab War. bauen. Ja. Ja, ich baue mir einfach begraubt, es hilft nichts. Ich nehme noch die Fäden mit, ich habe jetzt 13 Pferden Sehr cool, ein ja paar, ähm, Ein paar Bögen machen, genau Ja yeah. Hey, da unten geht der Dungeon du Dun Dun Dun Dun immer weiter, Habt du noch nie so einen tiefen Dungeon gesehen Oder so, einen großen eigentlich auch nicht Ja, das Gute ist halt, ähm, dass die auch immer Höhlen freilegen Ja, yeah. lol 10 Sekunden schon. Glaube ich selber nicht. Oha. Okay. ist zwei Stück. Oh. Perfekt. Nice. Jo Leute, damit haben wir die Folge überlebt. Und jetzt ähm, sind wir woanders. Somit können wir erstmal nicht mehr gesniped werden. Und haben sogar einen Dungeon noch gelootet. Ja, schauen wir mal nächste Folge, dass wir noch ein bisschen farmen und dann irgendwann mal in den Fight mit einem Team gehen. Ja, perfekt. Würde ich sagen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, schaut bei meinem Team Alex vorbei und ja, bis da zum nächsten Mal, haut rein, ciao. Servus.